Weil du mir so viel bedeutest Bist du ein Geschenk Du bist ein Geschenk Und weil ich dich so sehr mag Und gerne in deine Richtung lenk Und weil du mir so viel bedeutest Bist du ein Geschenk Ja, meine lieben Freunde Geschenk. und Fans des Königsdienst Schönen guten Abend und das waren die Sportfreude Stiller. Ich finde den Song so herrlich. Und wenn das kein Network-Lied ist, dann weiß ich nicht, worum sich es im Network dreht. Heute Abend volles Programm. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn wir haben zwei Live-Top-Sprecher. Einer davon ist noch nicht ein wirklicher Profi, was Online-Konferenzen angeht. Ein absoluter Vollprofi, was natürlich sein Fach angeht. Und das Können, das er bewiesen hat bei vielen, vielen großen Schlüsselunternehmen im deutschsprachigen Raum. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass er uns ein Stück begleitet. Wir haben ihn schon mal hier erlebt. Da saß er aber bei Mirko und die Knöpfe wurden von uns ein bisschen gesteuert. Heute wird er das alles alleine machen. Lieber Vinzenz, und du bist ein, ja, ein Exemplar oder ein Beispiel dafür, dass man ja auch schon im fortgeschrittenen Alter über 40 doch noch ganz neue Dinge dazu lehrt kann. Ich freue mich, dass du da bist. Also einmal natürlich Vinzenz Baldus, der sich jetzt gleich dazu schaltet und die denen auch per Video sieht mit einem ganz ganz tollen Thema, das Erfolgsprinzip Network Marketing und dann natürlich mein langjähriger Freund und Partner Mirko Ribul, der heute ein paar ganz besondere Dinge mit uns zu teilen hat. Starten wir einfach mit dem Vinzenz durch, lieber Vinzenz, schalte dich mal kurz ein. Da geht es doch auch schon. Und ich habe nicht zu so viel versprochen. Es ist alles nichts Kompliziertes. Ich freue mich, Vincent, dich zu sehen. Siehst gut aus. ja, Zu Hause im Homeoffice. Und wir haben ein tolles, klares Bild von dir. Wenn wir dich jetzt auch noch toll hören, dann ist der Abend gerettet. Ich freue mich auf einen tollen Tag von dir und alle anderen, die im Raum sind auch. Also, es geht los. Ja, ja. Ich habe gestern zu meinem 66. Geburtstag eine Familienpackung Oil of Olas geschenkt bekommen von meiner Familie, damit ich weiter so jugendlich ausschaue, wie ich immer ausschaue. Hört mich, hört mich jeder oder muss ich in Englisch gehen oder was auch immer? Hallo? Alles gut? Alles okay? Fine. Kommst du vom anderen Ufer, Dirk? Du schreibst gerade hier, du siehst sehr gut aus und bist super zu hören. Na gut, okay. So, jetzt übernehme ich das Erfolgsprinzip Network Marketing. Als ich das in diese Folie hineingeschrieben habe, fiel mir auf, dass Network etwas mit Arbeiten zu tun haben muss. Ja, vielleicht auch mit Nettoarbeit. Das Ergebnis von netto von Network Marketing ist das Ergebnis derer, die wirklich nicht von Arbeit reden, sondern die es tun. Das scheint mir das Erfolgsprinzip generell zu sein. Wir haben in unserer ganzen Gesellschaft ein, ein Phänomen, das stimmt mich ein bisschen nachdenklich, denn ähm, die Satten haben die Regierung übernommen. Die gesamte Gesellschaft in unseren äh, Industrienationen, äh, Deutschland, Österreich, äh, auch in der Schweiz, ist ja auch quasi eine Industrienation, äh, da sind die Besitzstandsfahrer am Werk, die äh, die Veränderung, die die Zukunft haben wollen, aber es soll bitte alles beim Alten bleiben. Das sind auch die, die in Unternehmen den Markt verwalten und nicht gestalten. Und deshalb werden sie die Verlierer der Zukunft sein. Das ist eine traurige Wahrheit. Satt macht Träge. Deswegen durften wir als Kinder hier oben in Westerwald, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, auch nicht gleich nach dem Mittagessen schwimmen gehen, weil das zu gefährlich war. Man muss hungrig sein. Die Hungrigen werden die Sieger im Wettbewerb sein in Unternehmen und auch im Network Marketing. Da geht es Marketing heißt die Steuerung vom Markt her. Wer im Network Marketing im Homeoffice sitzt und ein paar Mails in der Gegend rumschickt und dann wartet, was da draußen passiert, das ist nicht sehen genug. Das ist ein Verstoß gegen das Naturgesetz. Es verändert sich nur dann etwas, wenn wir wirklich die Regeln der Natur auch befolgen. Es gibt viele in unserem Land, und ich habe auch schon Networker kennengelernt, die morgens, mittags und abends ein Leben lang beten. Ja, ich hätte so gern einen lotto bitte. Ich bin so ein anständiger Kerl und sorge für meine Lieben und gebe mir alle Mühe, ja, und warte, ab jeden Tag, dass die Sonne untergeht, andere, die warten ab, dass die Sonne aufgeht, äh, komm, schenk mir doch ein Lottergewinn. 50 Jahre hat Hans Glücklos so gebetet, bis dann der da oben, wer immer das für den Einzelnen sein mag, sagt, lieber Hans, komm, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los. Und es sind so viele unterwegs, die sich keine Lose kaufen, aber schon mal den Gewinn im Lotto äh, so virtuell verteilen, sagen, äh, Herrgott, die Schwiegermutter gibt von den 2 Millionen aus dem Jackpot auf 2.000 Euro, ich verspreche dir das, bitte sei so gut, schenke mir. So geht Leben nicht. Das sind die Menschen, die ständig hoffen, immer so mit mit der Nase kurz über der Oberfläche und hoffen, dass sie irgendeiner aus diesem Sumpf rauszieht. Dieses Hoffnungsprinzip, das Prinzip Hoffnung, müssen insbesondere Network Marketer ersetzen durch ein anderes Prinzip und zwar durch das Prinzip Handeln. Das ist das, wenn ich handle, wenn ich aufsteige, dann werde ich auch oberhalb dieser Wasseroberfläche neue Ufer erkennen. Ich darf nicht warten, bis mich Angela Merkel oder der Staat da rausholen, sondern ich muss mit eigenen Schwimmbewegungen beginnen. Da liegt die große Herausforderung für viele heutzutage. Die glauben, dass die gebratenen Hähnchen so, nur so durch die Gegend fliegen. Das war noch nie so, das war noch nicht mal im Schlaraffenland so. Und Das wird nie so sein. Solange wir passiv bleiben und auf Vater Staat und Mutter Merkel vertrauen, die doch eigentlich für mich sorgen müssten, wird, wird sich nicht unserem Leben bewegen. Ja, vielleicht ähm, die Hartz-IV-Beiträge, die werden ja auch in der Zukunft äh, jeden Monat wahrscheinlich um 5 Euro angehoben. Wem das genügt, der kann sich ja jetzt wieder wegschalten. Und alle anderen lade ich ein, darüber nachzudenken, wie wir unser Leben aktivieren das Leben wieder selber in die eigenen Hände nehmen, damit da was Positives äh, passiert. In schwierigen Zeiten, und das sind durchaus auch schwierige Zeiten, die Märkte sind gesättigt, die äh, Menschen werden von Kommunikation so überflutet, äh, dass sie so einen einen Supergau erleben und irgendwo die Schotten dicht machen und dann denkt man, okay, dann mach mal weniger, die Schlagzahl vermindern wir, dann wollen wir mal gucken, was wird. Aber die Schlagzahl, die wir vermindern, wird uns nicht zum Erfolg führen, sondern nur die Schlagzahl, die wir systematisch erhöhen. Und Schlagzahl erhöhen, da muss man wirklich ganz planerisch rangehen. Ich habe so eine Innige Beziehung der Zahl sieben. Es gibt bei mir sieben Stufen zur Servicemarke in Unternehmen, sieben Stufen zum Service Coach, Coach für Führungskräfte, sieben Stufen zur persönlichen Servicequalität, all das. Und ich würde in eurem Fall damit beginnen, mal äh, jeden Tag mit sieben zusätzlichen Kontakten zu beginnen, und zwar nach den, dem Prinzip der drei T wie telefonieren, das erste ist telefonieren, das zweite ist terminieren und das dritte ist dann treffen. Ihr müsst raus aus der Höhle und müsst euch treffen und sei es nur zu einem Café mit ein, zwei Leuten und dann nicht über Gott und die Welt, das kann man auch ein bisschen sprechen, aber dann über den Nutzen, die Vorteile äh, des FG Express Angebotes insbesondere, da werden die heute Abend ja auch noch einiges dazu hören, Insbesondere auch des neuen Produktes Rattenscharf kann ich dann nur äh, sagen und wer damit nicht erfolgreich äh, äh, ist, da, da weiß ich auch nicht, dem ist dann nicht zu helfen. Aber nach dem Treffen dann wird erst die Schlagzahl nochmal erhöht und zwar dadurch, dass ich nicht nachhake, nachhaken. Alleine das Wort äh, äh, wirkt schon in sich. Das hat einen Haken, das tut weh. Es lässt sich niemand von uns gerne an den Haken nehmen. Ja, die Fische unter Wasser, die versuchen dem Haken aus dem Weg zu gehen. nur weil sie so gierig und verfressen sind, greifen sie dann danach und dann gehören sie uns. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nachbetreuen. Nachbetreuen und zwar mit einer zusätzlichen Information, mit einem zusätzlichen Impuls, mit einem zusätzlichen Link, ohne dass wir sagen, äh, hast du dich jetzt schon entschieden? Er hat sich offensichtlich noch nicht entschieden. Ja, Ich hasse Leute, die mir ein Angebot machen und dann nachhaken. Vier Tage später, äh, hatten sie schon Zeit, sich das Angebot anzuschauen? Antwort, nein. Haben sie schon eine... Entscheidung getroffen, Antwort Nein. So holt man sich systematisch ein Nein ab. Wir wollen aber vermehrt dazu kommen, dass wir uns lauter kleine Ja's abholen und deshalb äh, geht es nur über zusätzliche Impulse, durch Hinweise. Schaut ihr den mal an, zum Beispiel jetzt, wenn Ron Williams nach Zürich, nach Frankfurt, äh, überall hinkommt, solche Dinge einbinden. Äh, nochmal auf eine Homepage, schaut ihr das nochmal an, das sind die die Vorteile noch mal zusammengefasst. Das zweite ist Nutzen bieten. Und da erwarte ich von einem wirklichen Networker, dass er den Nutzen der einzelnen Produkte aus dem FF beherrscht. Und ihn, wir werden auch demnächst ein, ein Seminar haben, wo es um die sogenannte Servicekommunikation geht, um Nutzenkommunikation. Sie sichern sich damit oder du, äh, äh, du vermeidest dadurch, du erweiterst dadurch, du sparst dadurch, du gewinnst dadurch, dass wir in dieser Kombination zu Wort und äh, in der persönlichen Ansprache dann den Nutzen vermitteln. Und das dritte heißt Network aktivieren. Also nachbetreuen, Nutzen bieten, Network aktivieren. Das bestehende Net Network immer wieder äh, äh, auch anrufen, wechseln, anrufen, E-Mail äh, schreiben, Treffen und das in, willkürlicher, äh, in willkürlichem Ablauf, so dass es dass ihr der Networker seid. Äh, so viele beziehen ein Monatsgehalt in der Dienstleistung, in den Unternehmen, in denen äh, ich berate. Da lasse ich erstmal das Bruttogehalt mal 2,5 nehmen. Und dann sage ich, das ist euer Monatsverdienst, das ist eure Wertschöpfung. Wenn ihr einen Umsatz macht, ich könnte auch Deckungsbeitrag sagen, aber ich bin ja fair und großzügig, das Monatsgehalt mal 2,5, das ist dein Monatsverdienst. Wir müssen aus Monatsgehältern, das ist etwas Passives, etwas Aktives machen, Monatsverdienst. Fragt euch selber, was hast du in diesem Monat an an äh, Kosten verursacht, was hast du in diesem Monat wirklich verdient? Mir erscheinen viele im Vertrieb äh, eher Vertriebene zu sein. Das ist dasselbe wie, äh, das sind die Opfer, die abends an den, an den Bars hängen, den Hotels, in denen ich vielfach unterwegs bin und die jammern äh, zu teuer die falschen Produkte, die falschen Kunde, äh, Kunden, dann frage ich mich, was die da überhaupt tun die Solche Leute gehören nicht in den Vertrieb und erst recht nicht in ein Network-Marketing-Unternehmen. Äh, Beschäftigte, wie der Name schon sagt, das sind die, die ihr Unternehmen für eine Erwachsenentagesstätte halten mit ergotherapeutischer Betreuung oder Angestellte, äh, die werden irgendwann wieder abgestellt, wenn ihr euch äh, vor Augen führt, dass in äh, spätestens zehn Jahren 70 Prozent der Angestellten der reinen Bürokräfte ähm, nicht mehr gebraucht werden, weil die ersetzt werden durch die di digitale Welt, dann sollte man sich Gedanken machen, um was es hier eigentlich geht. Und die Chancen nutzen, die ein Network-Marketing-Konzept insbesondere wie FG Express und hier insbesondere das Königsteam äh, bietet. Man Ein wirklicher Vertriebler geht mit Lust und Liebe und schafft seine Themen an. Und im Unternehmen sind das Mitarbeiter und Mitunternehmer, die auch mitverantworten. Und dann bin ich dafür, dann sollten sie auch gut mitbeteiligt werden. Und das bezieht sich auch hier aufs Network Marketing. Wer, wer mehr tut als andere, wird auch mehr äh, äh, auf dem linken und rechten Bein haben. Und vor allen Dingen das Verdienstbein sehr aktivieren und die Durchblutung fördern. Das geht aber nicht von alleine, das muss ich schon äh, selbst tun. Und nur durch Tun und auf sich selbst besinnen, äh, Erfolg. Erfolg ist ein Dreiklang von Eigenverantwortung. Zur Verantwortung gehört Außer bei Politikern, die sagen, wenn die 500 Millionen, wie bei uns im Land Rheinland-Pfalz mal am Nürburgring an die Wand gefahren haben mit Formel-1-Geschwindigkeit, dann steht da irgendeiner auf, der sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür. Und dann setzen die sich wieder hin, respektive, die werden in die Pension versetzt und kriegen dann noch irgendwie so eine Spielwiese und gehen dann in der Zukunft mit äh, rund 20.000 Euro Pension nach Hause, jeden Monat halten hier und da noch ein paar schlaue Reden aber müssen ein Wort nicht äh, berücksichtigen. Das heißt Konsequenz. Verantwortung ohne Konsequenz gibt es überhaupt nicht. Konsequenz ist der Preis für das, was wir tun und für das, was wir nicht tun. Wenn du nichts tust im Network Marketing, dann hat das die Konsequenz, dass du äh, jeden Monat dich vielleicht begnügen musst mit 150 Euro. Wenn du mehr tust, wirst du ganz einfach auch mehr an positiver Konsequenz haben. So einfach ist die Welt. Die Welt, re äh, die Welt reagiert auf die gesunden Regeln des gesunden Menschenverstandes. Die Eigenverantwortung wird ergänzt um die Eigeninitiative. Ich muss initiativ sein und muss, darf nicht bloß warten. Tun. Und das Dritte ist dann die Eigenmarke, eine Marke sein, eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, aber eine Persönlichkeit. Wenn ihr im Network äh, zusammensitzt, dann muss gleich äh, äh, klar sein, wo sitzt der Sponsor, der hier die, dieses Team initiiert hat. Wer ist derjenige hier, der der Marktgestalter ist? Wo ist dessen Zucht da? Und das sind ganz entscheidende Dinge. Es gibt so viele Langweiler in den Unternehmen und auch im Network, äh, da graust es ein. Die 5K für den persönlichen Erfolg möchte ich euch mitgeben. Das ist das Erste, äh, die Kondition. Ja, Die Kondition, in welcher Verfassung befinde ich mich, auch körperlich dass ich eine, eine Ausstrahlung habe, die andere Menschen anzieht. Ja, Mirko und ich sind ja etwas kräftiger gebaut und äh, dennoch, wenn wir in irgendeinem Raum sind, dann mögen die Menschen es, mit uns zu sprechen und denken nicht im Wege des Mitleids, was sind das für zwei arme Teufel, ja, die sollten so schlanke Gazellen sein äh, wie ich. Nur die schlanke Gazelle die da in der Sonne liegt und sich sonnen und sich nicht bewegt, die scheint optisch, das ist genau wie bei den Supermodels, die scheint optisch natürlich im Idealmaß unterwegs zu sein, aber was die Kondition angeht, äh, ja, vergiss es. Vergiss es, hat alles keinen Sinn. Die Kondition ist meine Kompetenz, mein Können. Das Wissen alleine hilft gar nichts, das Können ist entscheidend. Das zweite ist die Konzentration. Ja, das hat etwas zu tun mit Disziplin. Etwas diszipliniert, konzentriert bewegen. Diese sieben Kontakte, die ich vorhin angesprochen habe, diese sieben zusätzlichen Kontakte ganz konzentriert, ganz fokussiert angehen. Ohne das funktioniert das nicht. Aber wenn, wenn du es mal erfahren hast, dass du dich auch nicht, hast, Entschuldigung, nicht hast ablenken lassen, sondern bist dran geblieben, dann erreichst du auch dein Ziel. Das dritte ist die Kommunikation, ein ganz eigenes Thema. Dazu wird es ja noch viele Impulse äh, geben, denn äh, Kommunikation ist das Spiel im Network Marketing. Ich sage bewusst Spiel, denn kommunizieren muss man eigentlich gar nicht lernen. Wenn man offen ist und auf Menschen zugeht und sich für Menschen interessiert, du musst dich zuerst für die Menschen interessieren, dann interessieren sie sich auch für dich. Warum sollten sie sich für dich und deine Produkte interessieren, wenn du sie, dich nicht für sie interessierst? Also, das Geheimnis im Network Marketing ist, ganz tief einzusteigen in, in deinen Partner auf der anderen Seite ihn wirklich zu fragen, wer fragt, führt, die oberste Kommunikationsregel und mich wirklich zu interessieren und nicht einfach so ein bisschen Smalltalk, ah, hat er gesagt, ein bisschen kommunizieren und dann haue ich da den Turbo rein, damit der mir endlich die Klamotten abhaut Nein, wirklich interessieren und dann einfließen lassen, was ich für ihn tun kann, damit er sich noch wohler fühlt, damit sein Leben reicher wird, äh, komfortabler wird beschwerdefreier wird, was immer. Darum geht es in der Kommunikation. Dann Kooperation. Das ist auch das Tolle, dass wir nicht als Einzelkämpfer draußen rumkommen müssen. Natürlich, wenn wir am Tag und abends arbeiten, dann sind wir zunächst als Initiator alleine. Aber das dauert ja nicht lange, bis ein Zweiter dabei ist. Da beginnt schon die Kooperation. Und Partnerschaft heißt nicht ein Partnerschaft, sondern eine Partnerschaft kann nur existieren und erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten ihr Pfund äh, äh, mit hineinbringen, ihren Motor mit zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass dieser Motor nicht trocken fährt, sondern immer genug Benzin hat. Und hier erneut mein mittlerweile Lieblingswort, ich wende das überall an. Welche Konsequenzen hat das? Was was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann aber auch passieren, was an guter Ernte eingefahren werden kann? Und das sind auch Dinge, die müssen einen einfach begeistern und diese fünf in ihrem Zusammenwirken oder ich sage mal der fünfte, der fünfte Wert, die Konsequenz, die die Konsequenz ist ja nicht nur, was hat das für eine Ernte, das, was ich da oben gesät habe, sondern Konsequenz bedeutet auch konsequent, diszipliniert dranbleiben. Da schließt sich dann das fünfte K wieder erneut an das K oben an, führt wieder zur Konzentration, führt wieder zur Kommunikation und wieder zur Kooperation. Das ist ein geschlossenes System, an dem man sich orientieren kann. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, die euch heute Abend eingeschaltet habt, das ist ja schon Initiative, wünsche ich viel Erfolg für das neue Jahr 2017 und ich freue mich sehr, dass ich auch im Jahr 2017 noch dabei sein darf. Das war's. Danke, das war's. danke schön, lieber Vinzenz. Das hast super geklappt, das hast du super gemacht. Nicht nur inhaltlich, das war zu erwarten, auch der restliche Teil, technisch und die ganz, der ganze Ablauf, toll. Ich weiß, dass du da sehr viel Spaß dran gewinnen wirst in den nächsten Monaten, wenn wir das öfter gemeinsam machen. Ja, Dankeschön. So schön ja, und ich liebe die 5Ks und vor allen Dingen die Konsequenz, denn davon hängt einiges im Leben ab. Dankeschön für deinen Teil, für deinen Part. Und haben wir den Mirko jetzt noch dabei, dann könntest du jetzt schon mal, Vincent, dein Video ja, klar, wieder ausschalten klar. und auch deinen Ton. Und der fröhliche Mirko kommt dann zu uns dazu. Übrigens für diejenigen, ich habe jetzt zwischendurch einige Nachrichten bekommen von Leuten, die sich einwählen wollten, nicht reingekommen sind. Ja, eigentlich sind die technischen Voraussetzungen hier für unsere Plattform relativ gering. Normalerweise kommt jeder rein. Einige, habe ich auch beobachtet, sind rein und rausgegangen, weil es auch da vielleicht technische Probleme gab, mit dem Internet oder wie auch immer. Also hier die gute Nachricht, ich zeichne das hier natürlich auf und werde es auch gleich heute Nacht wieder in unser Portal ins Backoffice stellen. Jetzt freuen wir uns aber erstmal mal auf den Mirko. Und ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen, das wird ja... Selbst mit zwei, drei Folien, mit zwei, drei Folien. Und ja, lasst uns mal hören, was der Mirko so zum Teilen mit uns gebracht hat. Ich glaube, Mirko, wir sind hier nicht auf der richtigen Startfolie, sondern die ist, glaube ich, mehr hier. Genau. Ja. Und ja. viel Spaß mit Mirko Ribul Vielen, vielen, vielen Dank, hm. Dirk. Jetzt muss ich das Mikro noch ausmachen, das Halt. Heißt, so. So, wunderschönen guten Tag aus der Schweiz oder guten Abend. Bin ich gut zu hören? Bin gerade vom Termin Business-like-mäßig unterwegs äh, und äh, ja, war ein bisschen viel los auf der Straße. Äh, ja, ich freue mich heute Montagabend, äh, das zu machen. Seht ihr mich auch alle auf meinem Bild mit meinen zwei schönen Bürobilder im Hintergrund? Perfekt. Der Dirk testet hier noch bei mir, verändert sich hier die Form, aber passt sich alles in Ordnung. So, ähm, Ja, ich habe, viele haben das gesehen, danke fürs Feedback, sind einige da, perfekt, schön. So, also, recht herzlichen Dank an den Dirk, dass äh, immer diese Technik und diese Moderation und schaut, dass das alles passt und dass wir das alles hinbekommen, weil ich habe echt zwei linke Hände, was diese Technik angeht und äh, ja, ich bin so froh, dass ich ihn habe, <lacht> nicht nur wegen der Technik, einfach weil wir wirklich im Team, weil wir uns perfekt ergänzen und äh, ich habe am Samstag ja gepostet und auch über Whatsapp geschrieben äh, und Fotos geschickt, ich habe den Samstag mit dem Vincenz Baldus hier in Schweiz verbracht, am besten in einem Hotel, wo ich äh, Gute Schwingungen habe, wo ich gute Erinnerungen habe, das war im Hotel Torrel, wo wir in der Schweiz gestartet sind, wo auch der Dirk da war. Wir haben vom Top Service profitiert in Spreitenbach und äh, es war gigantisch. Wir haben wirklich Mindmap-mäßig wirklich viele, viele, viele Dinge entwickelt, was wir umsetzen werden fürs Phoenix-Team. Und viele neue Ideen auch entstanden. Und der Vinzenz hat da aus der Wirtschaft jetzt auch innerhalb wirklich vom Samstag. Gestern hat der Geburtstag nachträglich noch herzlichen Glückwunsch. habt ihr aber ja nochmals gratuliert. Und die äh, Creme, die du geschenkt bekommen hast, die benutze ich ja schon länger, weil die wirkt ja wirklich als wunder. Äh, äh, aber ich äh, habe dir ja auch eine Maske von uns mitgegeben. Die kannst du Tage dann auch mal probieren. Dann wirst du den Unterschied erkennen. Und wir haben ganz viele Dinge äh, begonnen äh, aufzuzeichnen, umzusetzen und die werde ich jetzt gegen, nachher gegen Schluss auch noch zeichnen, was da noch auf uns zukommt. Viele werden fragen, wer bin ich? Äh, die meisten kennen mich, ich bin äh, Erfolgstrainer, habe viele Seminare abgehalten und werde vermehrt auch wieder in diesen Ausbildungsbereich mit neuen Medien natürlich gehen. Äh, ich habe in meinem Leben auch vieles Gutes getan, weil... Es geht mir nicht hier, um irgendwie anzugeben, sondern ich denke, wenn es uns gut geht und wir Geld verdienen, dann sollten wir wirklich auch äh, Dinge weiterentwickeln. Richtig, ich bin Honorarkonsul für Zentralafrikanische Republik. Ähm, Anfangs Januar, glaube ich, 8., 9., 10. ist schon auch der Minister hier in der Schweiz äh, aus Zentralafrika. Und äh, ja, es laufen da sehr viele Sachen. So. Die meisten kennen mich auch aus den Medien, ne, aus verschiedenen Zeitungsberichten, das bin ich also. Von dem her passt das und ich war ja auch in Paris dabei. Äh, ich denke, dass wir hier jetzt müssen wir ein paar Folien runterscrollen. Ah, perfekt, danke Dirk, du hast das perfekt gemacht. Oder? Und zwar, äh, ich denke wir sollten diesen Schwung mit diesem neuen Prodigy 5. er hat schon bekommen. Schreib mal dazu. Hatten Sie die Prodigy 5 schon im Briefkasten gehabt? Okay. Ich habe gehofft, heute sie ist drin. Sie ist noch nicht drin, aber es wird die Tage jetzt ausgeliefert. Der Dirk hat mir das gesagt. Die sind also alle auf Hochtouren dran, dass das neue Prodigy 5 kommt. Darum, Wenn der Winterveränderung weht, bauen die einen Mauern, halten fest, abpflaster ah, und pulsate. Aber die anderen bauen Windmühlen und sehen, wow, das ist nochmals ein neuer, zusätzlicher, gigantischer Markt, den man nutzen muss. Diese Woche, genau, Dirk, diese Woche sollten die deutschsprachigen Länder angeliefert werden. Frankreich dann eine Woche später. Aber es ist unterwegs und wenn es Prodigy 5 geht, ich sage es ja im Anflug, ich habe die coole Folie gesehen im Facebook, hat mir gefallen. Renner, also ganz toll. So, was heißt das, diese Veränderung und was bedeutet das? Das heißt, es bedeutet, wir sollten Sponsoring, hat der Vincent schon gesagt, ist vielleicht nicht das beste Wort, weil Sponsor ist immer, wir sollten mit Menschen ganz einfach über das Produkt reden. Wir sollten Ideen kreieren, wir sollten das nutzen, um dieses Oblach, um dieses Prodigy5 über diesen Safe wirklich wie es funktioniert zu nutzen. Ich denke, wir werden äh, daraus wirklich viele Themen gewinnen. Äh, wir werden die Newsletter auch mit neuen Systemen äh, rüberbringen und texten und schreiben. Der, der Dirk hängt da so viel Zeit und Lebensenergie rein und wir sind ein Team und wir sollten da wirklich alle, und wir sind. ich mache da wirklich einen Aufruf an alle, Ah, wir könnten in den Newsletter zum Beispiel nochmal was über Produkte, Erfahrungsberichte. Stellt euch doch mal vor über den Newsletter. Wir sind ja ein Team. Team heißt nicht toll ein anderer macht, sondern Team heißt wirklich gemeinsam am gleichen Strick ziehen und auch in die gleiche Richtung. Ja, und äh, äh, das ist äh, äh, ein ganz äh, wichtiges Thema. Der Dirk schreibt hier, erzähl mal von den 100 kleinen Koffern, zu dem komme ich gleich was wir mit dem Vincent so besprochen haben. So. Weil wir haben ja ein ganz wichtiges Datum, was auf uns zukommt, mit dem Prodigy 5, der Firmeninhaber, der Gründer, der Visionär, der Macher, unser Ron Williams, kommt ja nach Europa. Vom 21. Januar bis zum mit 29. Januar können wir ihn in ganz Europa besuchen, mit gestern mit neuen Interessenten, danke für die Folie, wir haben also Paris, 21. und 22., Jahr wird es U of U geben und zusätzlich äh, über das Geschäft und über die neue Möglichkeit und Prodigy 5 angehen, dann werden wir in Amsterdam am 24. Tag verbringen, Frankfurt auch U of U und Präsentation, nehmt auch jetzt schon frei, nutzt die Zeit, Wien wird natürlich vieles auch von der Slowakei, von Ungarn und so von dieser Ecke kommen und vom Süden, Kroatien, Serbien wird da alles hinfahren. Wien wird sicher ein gigantisches Meeting werden und für uns dankend, er kommt auch nach Zürich und da sind wir sehr, sehr, sehr stolz drauf. So, jetzt im Feiertag, jetzt sind Festtage. Ich hoffe, dass ich wirklich alle Prodigy 5 bekomme, die ich bestellt habe. Und ich denke, wichtig ist, dass ich mal für ein, zwei, drei Monate Material habe. Wichtig ist aber, wenn jetzt wirklich alles kommt, dann setze ich dieses Thema um. Meine Assistentin, meine Projektleiterin, die Lea, hat hier die Aufgabe bekommen, jetzt mehr 100 zu Koffer zu machen. Der Vincenz überlegt sich eine Strategie, wie wir die verschicken. Das ist ein Safe, das werden wir oben schön noch drauf machen. Eine Grafikerin ist auch heute da. Die Julia, muss jetzt schon weg? Nein, sie ist, glaube ich, Klausen. Die Grafikerin ist schon da, wie wir das schön machen: entweder mit Airbrush oder draufschreiben. So, und dieser Koffer werde ich versenden. In so, da habe ich, die musste da, Moment, schnell. Gemerkt, ich habe eine Live-Show. So, habe ich hier. So, Und diese werden mit einem Brief werde ich die versenden. So. Und in diesem Koffer wird jetzt nicht meine Kreditkarte drin sein, nein. Aber in diesem K jetzt weiß ich, wo, ich sie, wo sie ist. So, In diesem Koffer wird meine Visitenkarte sein und hier werde ich das Prodigy 5 hinlegen. Und das ist zu. Ja, und wenn es ein Pärchen ist, zwei, muss ich dann schauen vom Platz her, wie das geht. Sollte passen. Dann werde ich die so versenden, an Menschen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Okay. Wir werden das schön marketingtechnisch nutzen und vermarkten. Okay. Das heißt, ich werde das hier in dem Bereich wirklich nutzen, versenden und Gas geben. Auch habe ich heute nochmals versucht, Bücher nachzubestellen, weil auch das ist ein super Geschenk, was wir den Leuten an Weihnachten schenken können, ja, um Mut zu geben, um den Leuten wirklich äh, klarzumachen, auch wenn es mal nicht ganz perfekt läuft. Er hat viele Stories hier drin, Das ist sehr amerikanisch, aber er hat viel Pep drin und ich denke, das spricht die Leute auf an. Ja. Und natürlich die Leute einladen, dass wenn ich das Buch schenke, sage ich, du komm am 29. mit nach Zürich, dann wird dir der Autor live darüber erzählen, was alles möglich ist. Und ja, jetzt überlegt er, weil ich fünf Leute da haben, 10, 20 oder 30. Okay. Und dementsprechend habe ich heute nochmals Bücher nachbestellt. Ich werde das gleich nach Weihnachten versenden. Sonst denken sie ist ein Weihnachtsgeschenk. Ich werde aber schon per WhatsApp, habe ich den Plan schon verschickt von Ron Williams. Und ich will wirklich überall in allen Gegenden einige Gäste da haben. Schwerpunkt natürlich ist für mich klar die Schweiz. Ja, weil auch vom süddeutschen Raum können die am Sonntag alle in die Schweiz kommen. Das hat jeder frei, wir müssen nichts diskutieren. Der Erste hat sich schon abgemeldet, er sei in der Karibik im Urlaub. Er sagt, ja, wir müssen uns vorher noch unterhalten, äh, deine Position sichern. Was mache ich mit diesem Versenden von so Buch? Was mache ich mit dem Versenden von dem? Wer weiß noch, wenn er dieses Köfferchen bekommt und der macht das auf, okay? Und hier hat er Prodigy 5 und dazu hat er einen einfachen, fetzigen Brief dabei. Was passiert da? Wie nennt sich diese Technik? Wisst ihr das noch? Das ist die. Schreibe mal. JAIDA. Ich wecke Aufmerksamkeit, ich wecke Interesse, ich wecke Drang, okay, ja, und äh, ich wecke dadurch natürlich auch die Abschlussstärke. Genau, danke Susan. Die Aida. Okay. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen mit diesem Versand, das mache ich jetzt. Wenn ihr die Koffer nicht habt, haben wir auch schon Alternativlösung. Mache ich nur einen Brief und klebe das drauf. Ja? Die Grafik hat auch gesagt, man kann zum Beispiel auch noch so Postizzettel zum vordrucken mit dem Werk und so. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, um Werbung zu gestalten. Okay? Und, äh, ja, und das ist so das A und O, wo ich sage, das funktioniert. Und daraus entsteht auch die Marke Prodigy 5 ist eine Marke und wir werden immer mehr eine Marke. Und das hat auch mit diesem MLM, mit dem MLM International ja, zu tun. Lockt euch da mal auf, meldet euch an. Ich merke auch immer noch, dass Leute, wenn ich bei denen auf die Webseite gehe, die das noch nicht drauf haben, oder wenn ich E-Mails bekomme von Leuten aus Partnern, wo das unten noch nicht eingerichtet haben. Auch ich. Bin Unternehmer, auch ich bin bei der größten Versicherung und ich stehe aber dazu. Es sind hammermäßige Produkte und das ist das, was ganz klar ist. Ich werde natürlich in diesem Brief sicher auch Fotos von Ron Williams, von mir und von meiner tollen Frau der Judith vielleicht mitsenden und sagen: Ein Statement. Ich habe ihn erlebt, ich fand es cool, würde mich freuen, euch dahin einzuladen da auch natürlich wieder mehr Schwung zu bekommen. Äh, ich weiß nicht, wer von euch schon ein Buch hat. Ich würde sofort bestellen, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr nicht wisst wo. Äh, kann ich euch das sicher gleich schreiben. Das hat die Lea für mich erledigt, weil sie hat da bessere Französischkenntnisse als ich. Aber ich könnte das überall bestellen. Ah, ich muss sie morgen fragen, wir können das reinschreiben, Dirk, vielleicht hast es du zur Hand. Ich bin dazu Forevergreen.org. Kann man das Buch bestellen in Deutsch? Das ist, glaube ich glaube ein anderer Vertrieb, wo das in Deutsch war. Ah, Librand Enterprise. L-I-B-R-E-E-N-T price. Ah, okay. Schreibt das nachher schnell rein. Ah. Und da habe ich ich schreibe schnell rein, www.glaub hier kann man das bestellen. hat oh, ist sie Ich habe eine ISBN-Nummer sogar. Ich habe hier eine Webseite, aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich muss die nachher schnell testen, bevor ich die hier eingebe. Mache ich gleich, schreibe ich nachher noch nach, dass sie das bekommt. So. Notiert euch bitte die Daten. Ich finde es wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir gemeinsam dahin fahren, dass wir unser Team aufbauen. Okay? Am besten ist natürlich, was der Ron mir gesagt hat bei unserem Meeting, er, Mirko, verteile es, gib es jemandem ab, Sage ich, hol es in zwei Tagen wieder, es ist schnell zu lesen und schreibt deinen Namen hier dran, wie bei der äh, Bibliothek und den Buchhalt. Sie sollen unterschreiben, gelesen am, gelesen am, gelesen am, gelesen am, gelesen am, so. Und dann, wenn ihr da 50 Leute drin habt, werdet ihr merken, dass ihr auch viele Gäste bis am 29. Januar in Zürich auf einem Meeting haben werdet. Wir werden, das, das wird irgendwann im Großraum Zürich sein. Die Orte werden jetzt gerade alle organisiert. Vom äh, Headquarter Office, äh, Oh, vom äh, Tomasz Stanislawski, der das alles mitorganisiert für Europa. Wir sind froh, wirklich, dass es ihm Paris so gut gefallen hat und wir sind ihm wirklich dankbar. Und er wird uns allen in unserer Organisation wirklich, wirklich die Möglichkeit geben, da einiges Gas zu geben, einiges umzubauen. Überlegt euch, welche Marketingmaßnahme treffe ich? Schicke ich den Leuten Prodigy5 oder schreibt einen kurzen 2, 3, 4 Zeiler, 5 Zeiler, macht den Beutel von Prodigy5 auf, benutzt ihn selber, versendet deinem Benutzten Aufmerksamkeit, Interesse und dann schreibt er an, ist er schon gebraucht? Der Beutel ruft mich an, schicke ich dir einen Neuen. Oder überlegt euch was Witziges, was zu euch passt. Okay? Ja. Mein Reisebüro hat mir zum Beispiel mal bei einer Reise, wo ich zurückgekommen bin, äh, sich bedankt fürs Vertrauen. Okay? Und es war dann im Reisebüro, waren dann zwei Taschentücher. Ja, okay? Zwei Papiertaschentücher waren auf dem Brief angebracht. Okay? Ja? Und er sagt, soll denn das? Und unten, damit, falls ich jetzt eben die Tränen wegputzen kann, aber sie sind nicht weit weg, um gleich wieder neu zu buchen, dass ich mich für die Freuden träne, oder? Also ihr merkt, es gibt sehr viele coole Ideen, okay? Es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, okay? Abreißen, benutzen, benutzt es drauf, machen, schreibt. Nutzt auch einen neuen Weg. Nicht nur WhatsApp, Video. Währenddem ihr das macht, filmt das. Stellt es ins Facebook, schickt es ins WhatsApp. Habt ihr was eingepackt? Ist auf dem Weg zu dir. AIDA, Aufmerksamkeit wecken. Macht es mit dem Selfie, wenn ihr das einpackt. Aber natürlich nicht so, dass ihr sieht, was kommt. Nur noch vielleicht, wie ich... Geldköfferchen ist auf dem Weg zu dir. Reinmachen dein Namen zeigen viel Spaß du wirst es wirklich wegbeamen sondern das schicke ich schnell als WhatsApp-Nachricht zu dem so der kann zwei Nächte nicht schlafen der wartet bis der Postbote kommt weil wenn bekomme ich schon mal eine Videonachricht über WhatsApp äh, oder Messenger was alles möglich ist hey es ist ein Paket auf dem Weg zu dir überlegt doch mal diese diese diese aufmerksamkeit dieses interesse da geht das ran wenn das kommt ah oh, das ist ein das Ribulet zeig mal was war oh, Brief war oh, cool oder hier sind wir noch am überlegen ob wir hier noch so ein kleines Siegel drüber machen dass man sieht dass aufgerissen ist oder nicht Dirk, wir haben da schon sehr gute Erfahrungen doch mal gemacht mit so einem Siegel bei so Verpackungen und es hat gigantisch funktioniert oder? also Dinge, die wir nutzen, die wir Möglichkeiten haben, die wir umsetzen. Aber für jeden ist es machbar. Und der Vinzenz hat es vorher gesagt, wir müssen sehen und nicht auf dem Prinzip Hoffnung, das ist mir wieder bewusst geworden vom Gespräch, äh, sondern wir müssen wirklich handeln und zwar konsequent. Ich ertappe mich ständig selber. Ich bin konsequent, aber nicht zu schnell. Oder bin konsequent, ja ich könnte mehr machen. Ich muss mich da auch an der eigenen Nase nehmen. Ich bin ja so froh, dass er Dirk so Geduld hat und Verständnis hat. Aber es muss da wirklich, wirklich mehr passieren bei allen. Und es macht dann auch mehr Freude, wenn überall was passiert. Und glaub mir eins, wenn der Ron Williams da ist, werden später auch der Dr und äh, der jüngste Arzt der Geschichte, der Productiveive entwickelt hat, nicht weit weg sein, ob das live Übertragung ist oder nicht. Ich weiß, Forever Green wird uns wegbeamen, wird uns abkatapultieren, nutzt diese Möglichkeiten. Das war's von meiner Seite. Äh, der Dirk, die Siegel haben dir gefallen. Hä? Das war ein Insider, okay. Also, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch schöne, schöne, schöne, schöne, schöne, Und ich denke an euch, ich wenn ich am Strand, ich Strand liege, weil ich, ich bin, bin ab dem 16. Weg. Aber immer natürlich Internet internettechnisch, internettechnisch erreichbar. Das war's, Danke Freund, du bist nicht weg. Du bist nicht weg, du bist nur woanders. <lacht> Wenn du weg wäre es wirklich schade um dich. Und die andere Konsequenz, ja, von der du gerne sprichst, das ist die konsequente Inkonsequenz. Also, mein lieber Mirko, herrlich wieder, hast du toll gemacht. Ich bin so fasziniert von diesem Koffer. Ja, also müssen wir wirklich uns was einfallen lassen. Ich, wir haben auch gerade hier... Die Rena schrieb gerade, wo kriegt man so einen Koffer? Also den produzieren wir ja nicht selbst. Den, haben wir, den hat der Mirko auch aus einem, ich glaube, aus einem Geschenke, Geschenkartikelladen. Vielleicht müssen wir da weg einfallen lassen. Tut mir leid, dass ich heute in so in meinen Haaren so rumfuchtel, aber ich war mal ein Friseur. Das, das hängt immer hier rum. Das hat man davon, wenn man mal ordentlich aussehen will. Also meine Lieben, das war's heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es waren tolle Informationen. Dankeschön, Vinzenz. Ich habe mich zwischendurch als Moderator rausgenommen, nur für den Fall, dass du doch den einen oder anderen Knopf ausprobieren wolltest, und da die Veranstaltung <lacht> plötzlich zu Ende ist. Ja, also dankeschön für deinen tollen Part. Und ich freue mich auf viele weitere Parts. Und ich habe mit Mirko heute auch gesprochen. Ich weiß, dass, da ein, dass ihr da einiges äh, da im auf Lager habt und auch einiges vorbereitet habt. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich wünsche euch, dass ihr natürlich das auch umsetzt, das, was wir heute gehört haben, denn es ist ja nichts Kompliziertes. Es ist ja oft auch so, dass wir alle diese Dinge wissen, wir tun sie nur nicht. Und da kommt einfach auch die Disziplin und die Konsequenz, um die es natürlich letztendlich im Geschäft auch geht. Neben dem ganzen Spaß, der natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Ich freue mich auf den Januar, ich freue mich auf diese verschiedenen Veranstaltungen und wo steht geschrieben, dass man nur eine Veranstaltung besuchen darf. Ich weiß, einige wohnen ja zum Beispiel so, dass sie vielleicht in Amsterdam oder zusätzlich noch in Frankfurt sein könnten oder sich einfach in den ICE setzen und durchfahren noch bis nach Zürich und dann natürlich nicht alleine, sondern mit Leuten vor Ort, mit Menschen vor Ort oder einfach ein paar Leute mitnehmen. Also schönen Abend, schön, dass ihr dabei wart. Viel Erfolg. Wir hören uns aller spätestens wieder am Donnerstag beim Live, bei der Live-Präsentation. Ich freue mich schon wieder drauf. Und bis dahin viel Erfolg. Ciao, ciao.